Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Jugendhack-Community-Talk. Ich bin die Sonja und ähm, ich habe heute einen Gast bei mir, beziehungsweise nicht bei mir hier, sondern äh, einige Kilometer weiter nördlich, ist der Clemens, Clemens Gruber. Und wir fragen mhm. heute den Clemens zu, ähm, zu seinem Hobby und zu seinem äh, Tech-Projekt und zu seiner Leidenschaft seit vielen Jahren, und zwar sind das Bienen und äh, Civic Tech, Open Tech, Open Hardware-Geschichten, ja, quasi wie man mit Technik die Welt der Bienen verbessern kann und äh, was Clemens da alles dazu macht. Herzlich willkommen, lieber Clemens. Hallo, grüßt euch. Hi, Clemens, ich sitze hier gerade äh, in unserem kleinen eingerichteten Studio hier in Kreuzberg in Berlin. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade in Neustrelitz, macht eigentlich ein bisschen Urlaub von den Bienen, von der Technik und bin aber normalerweise in der Nähe von Berlin unterwegs. Herzlichen Dank, dass du heute, ähm, dass du heute uns und der Community zur Verfügung stehst. Und äh, liebe Leute, die ihr gerade zuschaut, ihr könnt jederzeit eure Fragen einfach in den Chat schreiben. Denn, wen ihr hier nicht seht, aber der ist auch noch, der sitzt da hier ein paar Meter von mir entfernt hinter dieser Türe, das ist Philipp, der unser Community Manager, der macht heute die Regie und der schaut sich alle Fragen im Chat durch und kann mir die dann hier auch äh, weiterleiten, damit ich sie dann nachher an den Clemens übergeben kann. Also Clemens, wir ähm, waren relativ begeistert, als wir gehört haben, dass, dass du dass du für uns zur Verfügung stehst. Und zwar, ähm, ja, Bienen, wissen wir alle, sind äh, wichtig für das Ökosystem, sind, äh, auch, ganz, sind auch ganz süß mögen wir alle lieber als Wespen. <lacht> sind, sind viel netter, haben äh, auch ganz, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, ganz interessante demokratische Werte als irgendwie so ein, so ein Bienenvolk und ähm, sind super, Super nützlich für das, für das Klima, für unser Ökosystem und sind aber eigentlich äh, Wildtiere, ja? genau. die, die auch irgendwie eine bestimmte Hege und Pflege brauchen, aber auch irgendwie nicht zu so viel gestört werden sollen. Ja? Und äh, Clemens, du bist ja seit vielen Jahren, äh, mehreren, mehreren Jahrzehnten, habe ich äh, gehört. Bist du jetzt ich du so alt. <lacht> <lacht> bist du der Im also so, bist du Imker? Hä? Ja, genau, ich bin Imker. Und damals war das noch alles relativ äh, unspektakulär und äh, die Imker waren eben alte Leute, die jungen Imker waren äh, 50 aufwärts und äh, ich war, ich glaube, 17 damals oder 16 im Imkerverein, war der Jüngste natürlich und der nächstjüngste war dann eben so vielleicht um die 40. Also es war noch kein trendy Hobby wie heutzutage, sondern es war eher so ein als Herrenverein und die Damen, die Frauen, die Mädels waren auch nicht so ganz begeistert von der Imkerei. Ja, aber... Gott ja, sei Dank geändert in den letzten Jahren. Das ist cool. Ja, es gibt, ähm, es gibt so einen netten Begriff, den äh, ich schon mal äh, von dir gehört habe, wie du dich selbst bezeichnet und zwar als Techno-Imker. Genau, als Techno- oder Elektro-Imker hat nichts mit äh, dem zu tun, was vielleicht hier oder in Berlin auf der Straße manchmal los war, zur Love Parade oder so, sondern es geht tatsächlich um Technik. Darum, dass wir halt die Bienen quasi mit Technik äh, in Anführungszeichen beobachten, monitoren, beobachten, klingt natürlich immer so ein bisschen nach, nach äh, ja, NSA, sage ich immer. Also es gab auch mal eine Zeit, dass er, sagt, kann man gesagt, wir sind NSA-Imker, aber die guten natürlich. Okay. Ja, also Clemens, du bist ja in mehreren, also du hast Erfahrung als Imker, da kommen wir gleich auch noch darauf, was man da eigentlich als Imker alles machen muss, aber du bist auch in äh, einem Open-Source-Projekt und zwar äh, auf hiveeyes.org oder Community.HiveIce.org. treibst du dich da herum in so einem Open-Source-Projekt, das zum Ziel hat, die ja, die Welt der Bienen zu verbessern und äh, mit Technik die, ja, die Werkzeuge der Imkerei besser zu machen oder da mit einer Open-Source-Technik Open dem nachzukommen. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was, aber was macht man denn überhaupt so als Imker, bevor wir uns jetzt zu dem, ja. zu dem Part kommen, wie, wie das mit ähm, Public Interest Technology und Civil Science, da alles verbessert werden kann. Was sind denn überhaupt so die Basics? Bienen, was machen wir denn überhaupt so? Ja? Genau, wie du schon gesagt hast, sind Bienen halt Wildtiere und man wird jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie Bienen äh, ohne uns überleben können. Das können sie in gewissem Rahmen auch, aber wir haben halt eine ausgeräumte äh, Landschaft mittlerweile. Mittlerweile gibt es den Bienen, wie ihr vielleicht wisst, besser in der Stadt als irgendwie auf dem Land, weil da eben eher Pestizide eingesetzt werden, weil Monokulturen da sind, weil eben äh, das Ökosystem nicht mehr so ist, wie es vielleicht mal vor 200, 300 Jahren war, weil äh, auf Getreidefeldern eben keine Kornblumen mehr wachsen, sondern eben nur noch Getreide und alles andere natürlich durchgespritzt wird, um Erträge eben zu erhöhen. Und äh, so ist es auch mit den Bienen halt ein bisschen schwierig im eigentlich normalen Habitat, Landwirtschaft, äh, Kulturlandschaft, sage ich jetzt mal. Und deswegen geht es den Bienen in der Stadt fast besser weil sie hier durchgehend, wie Imker sagen, dann einen Trachtband haben. Also die Bienen vermehren sich ja äh, und sind eigentlich immer auf ähm, Nektar angewiesen und Pollen, den sie eben dann eintragen können aus dem Winter. Dafür machen sie ja dann den Honig, damit sie da eben eine Reserven haben. Und ähm, dieses Trachtband ist eben in der Landwirtschaft gar nicht mehr so sehr da. Also man hat vielleicht diese Rapsfelder gesehen vor ein paar, Jahr, vor ein paar Monaten, ein paar Wochen. Da war eben noch relativ eine Massentracht, sagen wir dann da, aber danach ist wenig los. Und in der Stadt gibt es eben immer wieder mal eine Hecke, die blüht, die Linden, die blühen, eine Parkanlage, ein Friedhof, wo vielleicht irgendwie was blüht. Also da ist die Versorgungslage eigentlich besser als eben äh, auf dem Land momentan. Und äh, deswegen müssen wir eben auch auf die Wien ein bisschen mehr aufpassen als vielleicht früher. Äh, außerdem kam dazu, äh, ich sage es jetzt einfach mal, die Varroa-Milbe kennt man vielleicht auch. Das ist ein Schädling aus Asien, der eingeschleppt worden ist. Und den müssen wir halt leider bekämpfen. Wir haben das zuerst auch mit äh, Chemie sage ich mal, gemacht. Und In letzter Zeit gibt es eben organische Säuren, die wir einsetzen, die eben äh, ja, nicht mehr so schwierig sind, die auch äh, sich schneller abbauen als andere Geschichten. Aber deswegen müssen wir uns eben um die Bienen kümmern weil sie zwar noch ein Wildtier sind, aber eben immerhin die Pflege eben von uns brauchen. Und äh, es ist wie mit den Katzen äh, auf der Straße, wenn es genug Mäuse gibt und äh, der Bauer vielleicht auch mal die Milch draußen stehen lässt, dann werden die äh, dick und fett, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn das ist, dass es das halt nicht gibt, dann äh, ist es eben schwierig auch zum Überleben. Und so ist es mit den Bienen. Cool. Ja, danke. Das ist das ist etwas, das ähm, habe ich selbst auch, bevor ich gewusst habe, dass wir heute dieses Thema haben und ich das so ein bisschen näher reingeschaut habe, gar nicht so gewusst. Da habe ich immer so gewusst, ja, Bienen, Bienen sterben für die Bienen, ist es, ist es schwierig. Aber warum genau das so ist, eben, dass dieses Trachtband, wie du gesagt hast, die, sozusagen die Nahrungsaufnahme am Land jetzt unterbrochen ist. Ja, und das ist jetzt in der Stadt besser, haben das wusste ich vorher gar nicht. so. Und was ist es denn jetzt als Imker, oder Imkerin, was sind denn so die genauen Aufgaben, die man normalerweise macht, wenn man da jetzt so einen, äh, einen Bienenstock oder mehrere Bienenstöcke beaufsichtigt? Wie ist denn sozusagen der, ja, der Ablauf? Also wir müssen einfach in diese Völker reingucken. Wir können eben von außen zwar am Flugloch einige sehen, ob da viele Bienen fliegen oder nicht, ob das Volk tot ist, dann fliegt halt gar nichts mehr. Aber die Diagnosemöglichkeiten von außerhalb sind ein bisschen schwierig. Also da sieht man eben ob sie Pollen eintragen, wie der Flugverkehr eben ist. Aber um mehr zu wissen um, von diesem Volk, müssen wir dieses Volk aufmachen und müssen eben die Waben uns angucken, die in so einem Bienenvolk innen drin sind. Und, und äh, ja. Kurzer Zwischeneinschub. Und von so, einem, von so einem Volk, wenn du von so einem Volk sprichst, dann meinst du wirklich diese, diese Holzcontainer, in denen da die Bienen drinnen leben, ne? Genau, das ist so eine Kiste, die kann man eben oben aufmachen und unten, man kann dann eben auch mehr Kisten draufstapeln. Es gibt aber auch andere Beutensysteme, heißt es dann bei den Imkern, also andere Behausungsarten. Es gibt auch Klotzbeuten, da hat einfach, einfach einen Stamm ausgehöhlt. Das ist so eine natürlichere Art der Bienenhaltung. Es gibt sehr viele, aber im Prinzip muss man dann eben dann, wenn man die eben intensiver betreuen möchte, das aufmachen und reinschauen. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn ihr jetzt gerade auf dem Sofa setzt, sitzt und jugend hackt, community talk hört und auf einmal geht eure Decke auf oben und irgendjemand guckt da rein und greift vielleicht auch noch irgendwie auf euer Sofa und hebt es mal raus und guckt es mal an und setzt euch dann wieder rein. Dann denkt ihr natürlich auch <lacht> Mist, was denn jetzt passiert. Mega Stress. Das stört euch natürlich auch. Außerdem ist es, wenn er euch dann wieder reinsetzt, er oder der, der Imker oder die Imkerin, ist natürlich nicht mehr alles so, wie es war irgendwie. Da ist vielleicht ein Stück abgebrochen vom Tisch oder irgendwie von der Wand, ist ein bisschen Putz weg oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall immer eine, eine Störung für die Bienen, wenn wir diese Bienen eben äh, inspizieren, wenn wir da durchschauen, heißt es dann eben. Und deswegen versuchen wir halt, diese Durchsichten auf ein äh, Minimum zu redu reduzieren. Im Winter haben wir da nicht so viel zu tun. Da schauen wir einfach irgendwie, ob äh, das Futter passt, ob genug noch drin ist, dass Sie eben bis zum Frühjahr kommen. Meistens ist es so, wenn man genug eingefüttert hat, ist das eh überhaupt gar kein Problem. Und im äh, Laufe jetzt äh, der Saison äh, müssen wir eben schauen, wollen Sie schwärmen, wollen Sie nicht schwärmen, haben Sie eben auch noch genug äh, Futter drin, haben Sie genug Platz, damit Sie eben Honig einlagern können, Nektar einlagern können. Und da sollte man dann eben alle äh, ja, zehn Tage so mal reinschauen und das ist natürlich immer eine Störung. Für mich. Ja klar, deswegen haben ja auch die Imker und Imkerinnen haben ja dann auch so eine äh, Schutzkleidung an. Ne? Die sind ja von oben bis unten äh, da äh, ja, geschützt, damit sie nicht von den Bienen attackiert werden. Ne? Aber besser wäre es, man müsste... Wir haben sehen. eigentlich, wir haben, wir haben ganz friedliche Bienen. Also normalerweise braucht man das auch nicht, aber man geht natürlich manchmal auch an die Bienen ran, wenn das Wetter komisch ist. Also die merken es einfach viel früher, wenn ein Gewitter zum Beispiel aufzieht und man steht mal da am Stock und denkt, was ist denn heute los mit denen? Und äh, Viertelstunde später kommt das Gewitter, was man selber irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen ist es manchmal eben so, dass sie doch ein bisschen mehr, äh, ja... Ein bisschen aggressiver sind, als wir es vielleicht erwarten. Aber im Prinzip sind das alles sehr friedliche Bienen und wir züchten die auch eben in diese Richtung, damit wir sie eben auch in der Stadt halten können. Also sonst ist die Akzeptanz natürlich auch eine schlechte von den Nachbarn. Oh, wow. Das ist super nett, dass es, dass es da auch Unterschiede gibt bei den, ja. bei den Bienen. Das ist da äh, super interessant zu hören. Natürlich, wie bei unterschiedlichen anderen Tier, Tierarten auch. Das so also so Charakteristiken aufkommen. Ähm, wie ist es denn? Also was gibt es denn da für, für Möglichkeiten, da Veränderungen bei den Bienen zu sehen oder welche Veränderungen können das denn sein? Im Winter hast du gesagt, lässt man sie eher in Ruhe, weil da, da produzieren sie den Honig, so wie ich das verstanden habe, mit dem, was sie da das ganze Jahr über gefuttert haben? Da verbrauchen sie den Honig im Winter. Also die lagern den hier an, ein, bis jetzt ungefähr. Die Lindentracht ist so zum Beispiel in Berlin so die letzte Tracht, die es gibt. In der Heide gibt es dann noch ein bisschen später was. Schwarzwald ist Hanne, da gibt es auch noch ein bisschen was. Aber da arbeiten sie sich auch sehr auf. Also Völker, die dann äh, in so einer Spättracht sagen wir dann da, äh, noch äh, Honig einlagern, äh, ja, haben es schwieriger ja. zu überwintern dann. Also in Berlin ist es jetzt ungefähr zu Ende und jetzt wird eigentlich schon wieder umgeschaltet auf den, den äh, ja, Erhaltungsmodus. Also äh, es wird nicht mehr groß was eingetragen, ein bisschen Pollen vielleicht noch, aber sonst gibt es eben auch Ja, und ähm, jetzt wird noch ein bisschen gut produziert, auch schon weniger als, äh, ja, bis so Honey. Äh, also das ist so, das, der, der Sonnenhöchststand ist auch das äh, höchste Entwicklungslevel des Volks Und ähm, dann äh, bereiten die sich quasi schon vor den Winter äh, vor, machen ein bisschen mehr Kittharz zwischen die Rähmchen. Also das ist so Baumharz, was die sammeln, damit wenn ein Sturm kommt, früher vielleicht den Baum und da ein bisschen äh, an den Ästen wackelt, dass es dann eben auch stabiler ist. Und äh, außerdem werden jetzt die Männer, für die Männer ist es jetzt ganz, eine ganz schlechte Zeit, weil die werden rausgeschmissen. Also die Bienenkönigin hat sich quasi schon vermehrt. Und die Männer brauchen es jetzt nicht mehr und die äh, werden dann tatsächlich, Drohnen nennt man die, gell? Drohnenschlacht heißt es noch <lacht> martialisch. Die werden dann rausgeschmissen aus dem Volk, weil die sind tatsächlich nur noch, äh, ja, nutzlose Mitesser. Und äh, die werden jetzt, äh, ja, vertrieben. Ja, was ist da für so unterschiedliche, das ist unterschiedlicher Zyklus hier im, im Jahr, der sich da so in einem Bienenvolk abspielt? Was gibt es denn für euch für, für technische Möglichkeiten, dass ihr eben nicht alle zehn Tage da reingehen müsst, um das, die Wohnzimmerdecke der Bienen aufzureißen? Ja. Was, was hast du denn da für Möglichkeiten? Also, wir haben äh, relativ einfache Geschichten, sind Temperatursensoren. Das ist ja zum Beispiel das, das Hello World, sage ich mal, der IoT. Also das ist das, was jeder quasi macht, wenn er eben einen raspberry hat oder einen Arduino. Dann kann man da eben so einen Temperatursensor anschließen. Wir haben eben so digitale Temperatursensoren, DS18B20. Und die kann man auch schön an der Reihe auffädeln äh, und kann dann eben mit einem Kabel da nur in Stock und hat dann vielleicht fünf, sechs Temperatursensoren äh, dranhängen und kann da die Stocktemperatur messen. Und das ist was ganz Spannendes, weil die Bienen haben bei der ähm, in der Brut in dem Brutbereich 35 Grad, relativ konstant. Also, das ist wirklich, ob es draußen irgendwie im Januar halt vielleicht äh, ja, minus 10 Grad hat oder jetzt im Sommer äh, auch mal vielleicht plus 40 Grad, da halten die konstant 35 Grad, weil das genau die Temperatur ist, was die Bienen brauchen zur Entwicklung. Ich kann euch da auch mal noch eine, noch eine Folie dazu zeigen, wenn ich gerade darf. Ja, bitte. Clemens hat uns auch ein paar Illustrationen mitgebracht oder können wir nachher auch ein paar Fotos von der, von der Technik sehen. Jetzt zeigt uns, oh! Uh. Also das ist halt so eine Brutwabe. Man kennt ja normalerweise nur diese äh, Löcher in diese Sechsecke und die sind eben komplett ausgefüllt mit Brut und die produzieren natürlich äh, auch, Brut, auch Wärme, wenn sie eben in dem Stadium sind, wie man es jetzt hier sieht, das ist verdeckelte Brut. Und äh, brauchen aber eben auch Wärme, wenn sie noch kleiner sind. Das ist wie, wie äh, bei Babys, die brauchen auch ein bisschen mehr Wärme am Anfang und wenn sie ein bisschen größer sind, können sie eben auch selber äh, ja, Temperatur erzeugen oder äh, sich selber eben warm halten. Und äh, das ist eine, eine spannende Geschichte, weil äh, diese Bienen eben das relativ konstant auf 35 Grad halten. Nur, äh, wenn es ein bisschen äh, wärmer wird, äh, dann kann es eben sein, dass ein Schwarm abgeht. Also wenn die schwärmen, wir gucken. Dann schaut das eben so aus, das ist diese Traube, dieses, dieses Bienenvolk, das dann äh, den, Schwarm, den, den das Bienenvolk verlässt und äh, die heizen sich so ein bisschen vorher auf. Und auch an der Temperatur kann man dann eben hier zum Beispiel sehen, äh, dass da irgendwie was passiert ist. Also man hat so einen leichten Temperaturanstieg und dann diesen Peak in der Mitte des Bildschirms und das ist eben genau dieses Aufheizen vor dem äh, Schwarmakt. Da können wir eben auch sehen, hallo, da ist irgendwie was passiert. Das ist nochmal ein anderes Bild, auch eben äh, von einem Bienenvolk, das die Königin verloren hat. So in der Mitte, da wo der, der rosa Pfeil anfängt, sind verschiedene Temperatursensoren drin. Man sieht eben, dass die relativ konstant 35 Grad haben. Und dann passiert irgendwas in diesem Bienenvolk. Und äh, ich nehme an, dass die Königin dann weg war. Dann schwankt die Temperatur auf einmal, also die geht dick runter, wird auch irgendwie inhomogener, äh, ist eben nicht mehr konstant 35 Grad, sondern äh, äh, ja, wackelt so ein bisschen. Und nach 21 Tagen sind dann die letzten Bienen geschlüpft und dann brauchen sie diese Temperatur quasi nicht mehr. Und äh, dann geht es komplett irgendwie aus dem Ruder und äh, da sieht man dann eben, dass wirklich mit dem Volk irgendwas gar nicht stimmt. Ja und wenn du jetzt Clemens wenn du jetzt so einen ähm, Sensor in deinem Schwarm eingebaut hast oder in deinem sorry in deinem Bienenvolk also in dem äh, Kasten dort den Sensor eingebaut hast und der zeigt dir diese Temperatur ja mhm. da ähm, kann ich es so verstehen dass dir dann der einfach dann die Möglichkeit gibt darauf zu reagieren genau so, also dann dann ich es ist quasi so wie wie wenn irgendjemand sagt äh, das die Fabrik läuft einfach und alles ist in enorm Werten. Und wenn halt irgendwie so ein Event dann passiert, dann kann ich halt eingreifen. Aber ich muss eben nicht jedes Mal reingucken. Und das wäre so, wie wenn in der Fabrik halt irgendwie eben alle Maschinen angehalten werden müssten. Und dann macht man die Maschine auf und guckt erstmal rein und sagt, okay, alles okay, alle Zahnräder noch geschmiert und so weiter. Und das will man ja nicht. Man will ja diesen Produktionsablauf oder eben dieses biologische System Bienenvolk nicht stören. Und deswegen schaut man eben auf so... so Normwerte, sage ich mal, und nur wenn da irgendwas nicht passt, dann äh, ja, macht man da eben was. Anderes. Ja, und ich weiß auch schon, dass, es, also, dass der Temperatursensor eine Möglichkeit ist, aber es gibt auch noch andere, äh, andere Faktoren, die man da oder andere Arten der Sensoren, die man da reinbauen kann und die einem unterschiedliche Sachen sagen können. Genau, ja. die Waage ist zum Beispiel sowas, also man wiegt da nicht eine einzelne Biene oder so, sondern dieses ganze Volk mit. Ja, 20.000, 30.000, 40.000 Bienen steht auf einer Waage und man sieht dann eben, wie da äh, Nektar reinkommt. Man sieht eben äh, zum Beispiel äh, am Tagesanfang, dass eben ähm, ja, Bienen das Volk verlassen. Also man weiß eben dann, wenn das 100 Gramm äh, Minus hat, die Waage, und ähm, es passiert nichts anderes, dann sind es 1.000 Bienen, die da gerade eben den Stock verlassen haben. Und die kommen dann natürlich auch wieder zurück, mit Nektar allerdings. Und äh, man sieht dann eben am Ende des Tages, das Volk hat zwei, drei Kilo zugenommen. Und äh, das ist der Nektar, den sie eingetragen haben. Und man sieht dann eben auch wieder im, äh, in der Nacht, dass es auch wieder weniger wird, weil der Nektar eben 80 Prozent äh, ja, Wasser hat. Und den müssen die Bienen wieder äh, trocknen, um einen, ja, einen Honig zu Kommen, der eben 20 Prozent Wasser hat, der dann eben nicht gärt, der haltbar und lagerfähig ist. Und das sieht man eben dann auch mit der Waage. Außer sieht man, außerdem sieht man natürlich im Winter, ob es einfach reicht mit dem Futter, ob äh, noch genug da ist. Und äh, das ist eben so, eine, so eine, ja, eine relativ einfache Geschichte für uns Imker zu sehen, was ist mit dem Bienenvolk gerade los? Wurde vor allem von Wanderimkern entwickelt, die eben ihre Bienenvölker auch weiter weg haben und eben auch nicht reingucken konnten, sondern die haben ihre Völker ja. da in Schwarzwald gestellt oder wo auch immer, nach Berlin vielleicht, zur Lindentracht und konnten und wollten eben nicht immer reingucken. Und deswegen gab es eben diese Stockwagen. Und da hast du, ähm, du und persönlich hast in einem Forschungsprojekt auch an der, äh, an der Uni Bremen mitgemacht, und zwar den Bee Observer. Genau. Ja. Da wurden so Sensor-Kits äh, so Sensor gebaut und auch, oder zusammengestellt und dann auch verschickt an Leute, dass sie die dann an Imker und Imkerinnen lokal, dass sie die da einfach einbauen können. Da hast du uns auch ein paar Fotos mitgebracht. Vielleicht könntest du uns da mal zeigen, wie so ein, so ein Sensor-Kit aussieht und anhand des Fotos vielleicht so ein bisschen erklären, welche Technik da wie zum Einsatz kommt. Genau, also... Wir hatten eben die Idee, dass diese äh, Imker uns Daten liefern und dafür quasi eben so ein Sensorkit bekommen. Man sieht auf der rechten Seite hier die Waage. Das sind also alles äh, Alu-U-Profile, Alu-Quadratrohre, äh, die einfach mit Schrauben zusammengebaut werden. Also wir, uns war es eben wichtig, dass man das eben auch, ohne jetzt groß zu schweißen oder äh, groß Technik äh, einsetzen zu müssen, Zusammenbekommt. Also das ist quasi diese Waage. In der Mitte sieht man mit diesem weißen Silikon die Waagezelle, die sich eben verformt durch äh, Gewicht. Und die liefert dann eben im Millivolt-Bereich Werte an diese Box, die man ähm, links unten sieht. Und äh, da ist eben ähm, ja, ein ESP32 drin, äh, in dem Fall ein FIPI. Und der äh, ja, liest diese Daten aus und äh, sendet sie weiter. Daneben sieht man eben noch so einen Temperatur-, äh, so einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor, BME 280, 260. Jetzt muss ich hier nochmal weiterschalten. Und hier sieht man es nochmal im Groß. Also das ist genau dieser Mikrocontroller mit den äh, Kabeln, die dann eben zu den Sensoren geht. Hier sieht man eben nochmal diesen Temperatursensor, der zwischen diesen Waben steckt und äh, da eben diese Temperatur abnimmt, die wir gerade eben auf dem anderen äh, Panel schon gesehen haben. Er steckt also direkt in diesen warmen Gassen drin und kann uns da eben Temperaturdaten liefern. In diesem Käfig ist eben dieser Feuchtesensor, äh, deswegen, weil eben der Feuchtesensor so ein ganz kleines Loch hat, wo eben dann die Luft zirkulieren kann und die Feuchtigkeit eben auch rein kann und die dienen, aber alles, was äh, ja, sie so ein bisschen stört, zubauen. Und wenn die den natürlich zubauen würden, dann könnte er nichts mehr messen. Deswegen haben wir den in so einen Käfig gepackt. Und das ist eben so ein Sensor-Kit dann äh, komplett mit äh, Bienenstock obendrauf, hier eben mit einem Magazin. Manchmal haben die auch noch ein bisschen mehr Magazine. Genau, so schaut das dann aus. Ah oh ja. Ja, ziemlich geil. Äh, ziemlich nett. Und da habt ihr einige von solchen äh, Sensor-Kits verschickt in dem Forschungsprojekt, oder? Und was ist dann... Äh, einiges an Daten zu euch zurückgekommen, wie, wie helfen denn diese, also die sensor helfen den, den Bienen und den Imkerinnen vor Ort und ähm, im Sinne von äh, Citizen Science kommt, wenn da auch Daten zurückkommen, wie, was macht ihr denn damit, wie ist es denn im Forschungsprojekt gelaufen? Genau, auf der einen Seite ist es natürlich so eine Hilfe, wie wir gerade gehört haben, für die Imker, dass sie eben sagen können, okay, ich muss jetzt was tun an den Bienen oder eben noch nicht, auf der einen anderen Seite haben wir eben auch eine digitale Stockkarte, da geben die MK ein, wie es dem Bienenvolk momentan geht, ob genug Platz da ist oder zu wenig Platz da ist. Und äh, wir haben eben diese Sensordaten und wir möchten jetzt herausfinden, ob wir eben mit diesen Sensordaten quasi so Volkszustände dann eben prädiktieren können. Ob wir eben sagen können, okay, aufgrund dieser Datenlage äh, hat das Volk jetzt genug Platz oder zu wenig Platz. Und wir haben eben auch noch vor, da sind wir allerdings gerade am Anfang oder, oder äh, es hat sich ein bisschen verzögert, Audio aufzunehmen. Also so ein Volk hört sich einfach auch anders an, wenn zum Beispiel eine Königin da ist oder nicht. Und das sagen die Imker zwar immer, ja, ein Volk, das ist dann aufgeregt und das brauchst mehr, wenn eben keine Königin da ist. Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es immer so, ich bin so, so 80 Prozent vielleicht richtig. Also manchmal machst du ein Volk auf und denkst, das kann keine Königin haben, so wie das brummt. Und dann guckst du rein und dann hast du auf einmal, siehst du auf der Wabe rumlaufen. Der Imker Markieren die meistens auch mit so einem kleinen roten Punkt oder, oder gelben Punkt, je nach, je nach äh, Jahreszahl, wann die geboren worden sind. Das also sieht man dann auch gleich, wie alt sie ist. Und äh, manchmal ist es ganz andersrum. Da sagt man, ja, Volk ist okay und hat es aber eben keine Königin. Ah ja, ja spannend. Also auch hier die Dinge, die man sonst so ein bisschen so im Gefühl hat, vielleicht irgendwie so, ja, meine Bienen, worum man da gerade besonders wild, mit Daten zu hinterlegen und, und dann aus diesen Daten auch zu lernen und zu schauen, was gibt es denn da vielleicht für neue, für neue Anzeichen, die man so vorher gar nicht, gar nicht gehört hat oder gar nicht gewusst hat. Also zu den Audiodaten habe ich jetzt auch euch mal was mitgebracht und jetzt könnt ihr mal äh, raten, welches Volk quasi das mit Königin oder äh, ohne ist. Also Das ist relativ, ein relativ kurzer äh, Audioausschnitt, ungefähr so eine Minute, das ist, äh, die Zeitachse ist ähm, auf der X-Achse quasi aufgetragen und auf der Y-Achse nach oben sind verschiedene Frequenzen. und äh, Also die tiefen Frequenzen unten und die hohen Frequenzen oben. Und je lauter diese Frequenzen sind, desto mehr gelb, rot oder grün ist es dann eben. Also rot ist quasi das Lauteste und grün ist nur ein bisschen lauter als die, die Umgebungsgeräusche. Und äh, ich war total faszinierend, weil ich habe einfach ein Handy irgendwie unter dieses Volk gelegt und, und noch gar nicht groß mit Sensorik und das äh, dann eben mit so einem äh, Open-Source-Programm dann auch ausgewertet und äh, hatte dann eben Völker mit und ohne Königin. Und äh, wenn man das jetzt sich anguckt, das ist das eine, das ist das andere Volk. Nochmal das andere. Wow. Das eine. Also man sieht auf, den, auf einen Blick, dass sich da irgendwie was anderes ist. Und ich kann es euch verraten, das ist das Volk, das eine Königin hat. Und das andere Volk ist das Volk ohne Königin. Also man sieht, sieht eigentlich schon auf einen Blick, dass es da irgendwie ein bisschen durcheinander geht, sage ich mal. Oder wie man es auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall ist es ein komplett anderes Muster als bei einem Volk mit. Und das fand ich schon total faszinierend. Also dass es quasi äh, ja schon da so, so ein Motorgeräusch oder was auch immer oder so ein, so ein Rhythmus gibt, den die Bienen eben haben. Und äh, der dann eben dafür spricht, äh, dass eben eine Königin da ist oder nicht. Bei den Bienen geht das übrigens alles über Ohne, also da äh, gibt die Königin Pheromone ab und das wird weitergegeben im, im Futteraustausch und äh, dann merken die, die, die Bienen, die Arbeiterinnen äh, darüber, ob eine Königin da ist oder nicht und äh, stellen sich dann eben entsprechend darauf ein. Ah ja. Und, und dementsprechend dann auch nachdem, ob die ähm, Arbeiterinnen Bienen jetzt mit oder ohne Königin operieren, machen sie dann halt mehr oder weniger Lärm. Machen wir andere Sachen, genau. Also wir wissen gar nicht, ob das jetzt überhaupt äh, einfach, äh, ob die wirklich Lärm machen oder ob so ein, so, ein, so ein Artefakt einfach nur ist. Also es kann einfach auch sein, dass sie mehr rumrennen, dass sie irgendwie äh, mehr durcheinander sind. Äh, so eine Königin äh, heißt ja eben auch für ein Volk irgendwie, äh, dass eben kein Stress da ist, dass alles normal läuft. Und wenn die Königin weg ist, heißt es das ja, dass die einzige... Äh, Frau in diesem ganzen Volk, die überhaupt Eier legen kann, nicht mehr da ist. Also die Existenz des Volkes ist auch dann gefährdet, wenn die Königin nicht mehr da ist. Dann haben sie eben nur noch die Chance, aus Eiern, die vielleicht schon gelegt sind, nur sich eine neue Königin zu ziehen. Das muss aber relativ fix gehen. Also die Eier sind drei Tage da und dann schlupfen darauf so ein kleine Maden und die können vielleicht noch mal ein, zwei, drei Tage maximal äh, umgemodelt werden zu einer Königin. Die kriegen dann anderes Fressen. Auch interessant. Ne? Also die Königin entsteht nur dadurch, dass sie anderes Futter bekommt. Und äh, das bestimmen die Arbeiterinnen. Also es bestimmt nicht die Königin. Man hat ja immer so diesen, diesen, diese Vorstellung, dass die Königin eigentlich die ist die alles bestimmt. Aber nein, das ist nicht die Arbeiterinnen. Total. Ja, das ist auch witzig. Das habe ich auch äh, irgendwie in der Vorbereitung hatten wir schon mal ganz kurz drüber gesprochen äh, über diese Begrifflichkeiten im Bienenvolk. Und da hätte ich jetzt so eine ähm, eine Frage an die Leute, die uns gerade zuschauen: ähm, Was wisst ihr denn über so Bienenvölker? Beziehungsweise gibt es irgendwelche Fragen, die ihr habt? Ja, können jetzt sein zur, zur Technik, von der, der Clemens jetzt gerade beschrieben hat. Aber ihr könnt auch gerne in den Chat eure Fragen zu den ähm, ja, zum demokratischen Aufbau des Bienenvolkes stellen. Ja? also jetzt haben wir gerade so erfahren, wie das mit der wie die wie die Königin sich so von den, von den Arbeiterinnen-Bienen unterscheidet. Aber gebt uns im Chat, gebt uns alle eure Fragen bezüglich Imkerei und äh, den Techniksensoren. Ja, wollen wir alles hören. Die kriege ich dann. Der Philipp gibt sie mir dann live hier auf mein Handy. Kann ich sie gleich dem Clemens zuwerfen? Ja. Jetzt wollte ähm, ich dich auch noch was fragen, Clemens. Jetzt habe er da das mit den mit den Audio, hm. mit, also mit den veränderten Audiowerten besprochen. Ähm, ich weiß, aber auch und haben wir auch am Anfang schon angekündigt, dass du gerade noch an einem äh, offenen Community-Projekt arbeitest und zwar ist das Hive Eyes. Das ist ein Projekt von also Hive sowie der Bienen sowie der Bienen Schwarm Stock. Stock Hive hm. ist der Schwarm ja genau danke Hive also Augen im, Augen im Stock, Stockaugen. Ja, ja, genau. Also, also, ja. wir haben uns, irgendjemand hat sich das äh, bei uns mal ausgedacht und es ist dann so geblieben. Es war keine, keine demokratische Entscheidung. <lacht> Im Gegensatz zu den Bienen. Nein, äh, genau. Also, Hive-Eis, Hive der Bienenstock und Eis, also Augen, genau. Also, wir wollen irgendwie in diesen Bienenstock reingucken, aber eben äh, nicht um, ja, nicht mit aufmachen, nicht mit Bienen stören, äh, nicht mit äh, Waben rausziehen, sondern wir wollen eben möglichst mit Elektronik da äh, reingucken. Und das waren einige Imker, vor allem so im, im Berliner Umfeld, aber wir sind, ich habe gestern noch mal geguckt, ähm, in, in der Community so um die 300 Leute mittlerweile, mehr oder weniger aktiv. Äh, manche schnuppern natürlich, wie es überall so ist, einmal kurz rein und sind dann auch weg. Aber äh, da gibt es eben einige, die sich des Themas angenommen haben und wir versuchen da eben zu supporten. Wir versuchen selber irgendwie Technik zu entwickeln, äh, sowohl ähm, in der Hardware als auch in der, in der Software. haben da eben ähm, ESP32 momentan am Laufen, aber eben auch Arduino-Boards, ähm, Cortex-M0-basierte Boards, die sich sehr gut für die Audio-Geschichte ähm, einsetzen lassen. Weil es eben von Arduino eben auch eine ganz nette Bibliothek gibt, die eben diese FFT-Analyse machen kann, die wir gerade gesehen haben. Und wir versuchen natürlich auch verschiedene verschiedene Wegen die Daten weiter zu transportieren. Also das Einfachste ist natürlich so ein ESP32, der hat ja WLAN Onboard und dann kann man eben die Sachen einfach weiterschicken. Das ist gut. Da möchte ich kurz hinweisen: Danke, weil ja? jemand aus dem Chat hat die Frage gestellt, wie verlassen denn diese Daten die Umgebung des Stocks? Ja. Genau. Ja, sehr gut. <lacht> genau, also meistens ist es halt so, dass diese Bienen, wir könnten sie natürlich auch ans, ans Glasfasernetz anschließen, aber die Bienen stehen halt meistens nicht unbedingt an der Ethernet-Steckdose, sondern sie stehen halt im Garten im besten Fall, sage ich mal, oder im in Anführungszeichen schlechtesten Fall halt auf der Wiese, wo gar nichts ist, also wo man vielleicht auch nicht mal mehr äh, im GSM oder LTE oder was hat. Also, Deswegen haben wir eben auch verschiedene Möglichkeiten da geschaffen, per WLAN diese Daten wegzuschicken. Wir haben eben auch TTN, das Things Network, erschlossen, also per LORA die Daten wegzuschicken. Da kann ich natürlich deutlich weniger Daten in einer kurzen Zeit wegschicken. Also für unser Forschungsprojekt BioObserver geht das zum Beispiel nicht, weil wir eben sechsmal in der Minute der Daten haben wollen. Und mit LORA kann ich die vielleicht nur alle fünf Minuten schicken. Aber es ist halt eine relativ energieeffiziente Sache, wenn ich eben kein Gateway in der Nähe habe vom, vom äh, Things Network, kann ich mir eben auch eins äh, dahinstellen für nicht mal 100 Euro und äh, kann es eben auch selber, dieses Community-Netzwerk, äh, erweitern. Und wir haben jetzt eben auch LTE erschlossen, da gibt es eben auch neuere Standards, die ein bisschen energiesparsamer sind als äh, GSM, äh, nb und äh, das können wir jetzt eben auch nutzen. Sind da aber auch gerade am Anfang, also es ist nicht, nicht alles Plug-and-Play. Und wenn ihr jetzt meint, ihr geht auf unsere Seite und ladet euch die Software runter, dann äh, kann es für die eine oder andere Sache funktionieren. Die anderen sagen wir vielleicht auch, schön, dass du dabei bist, programmier mit, mach irgendwie Hardware mit und äh, toll, wenn du dich einbringst. Cool. Ja, danke, das ist eine gute Einladung an unsere Community, auch mal gerne auf der community.hive1.org vorbeizuschauen. Und wir haben noch eine Frage aus dem Chat, und zwar zum Thema, zum Thema Hardware. Mit welchen mhm. Wagen arbeitest denn du da genau? Mit so Stockwagen oder was sind denn da die, die Geräte, die du dafür brauchst? Also wir hatten zuerst überlegt, ob wir irgendwelche Fertig aufgebaute Wagen von Ebay zum Beispiel kaufen, die gibt es so um die 100 Euro, gibt es auch welche für 60 Euro, und die dann eben quasi ummodeln und die ein bisschen hacken und waren da irgendwie nicht so ganz glücklich damit, weil die Wägezellen, die da verbaut werden, sind eben sehr unterschiedlich, die können äh, sehr stark auf Temperatur reagieren. Normalerweise ist es ja so, du hast eine Waage und stellst da irgendwie, keine Ahnung, eine Kiste Äpfel drauf, Sack Kartoffeln, was auch immer. Ähm, oder im Hackerspace space vielleicht auch äh, den, irgendwas anderes, <lacht> das Filament für den 3D-Drucker und wie ist das dann ab. Dabei wird die Waage immer auch tariert. Also die wird erstmal auf Null gestellt. Und wir können das nicht. Wir können das Bienenvolk äh, wiegen, nicht jedes Mal wegheben und auf Null stellen und dann eben das Bienenvolk wieder draufsetzen. Deswegen brauchen wir Weigezellen, die relativ temperaturstabil sind. Und da haben wir jetzt welche von, von Bosche genommen. Das ist irgendwie ein... Hersteller oder einen Vertreiber zumindest äh, in Deutschland. Da waren wir relativ zufrieden, die sind aber für uns eigentlich zu teuer. Also wir wollen da keine 50 Euro für die Wägezelle ausgeben. Deswegen haben wir jetzt eben ähm, bei eBay welche bestellt oder bei anderen äh, Wägezellenhersteller. Also es ist die reine Wägezelle, die wir nutzen und dann eben die Elektronik noch dazu Norm Momentan nutzen wir eben diese hx 711 ähm, ja, Wegezellen-ICs, mit denen sind wir aber auch nicht ganz so zufrieden, weil die eben zum Experimentieren ganz schön sind. Aber da gibt es auch so ein paar Designfehler, gerade wenn die wie bei uns bei 3 Volt äh, laufen und nicht bei 5 Volt. Und äh, deswegen haben wir eben jetzt auch verschiedene andere Sensoren, mal aus, andere ähm, ja, ICs ausprobiert. Der ADS1231 mit äh, Texas Instruments zum Beispiel oder eben auch andere. Aber im Prinzip machen wir das selber weil wir dann eben möglichst viel Kontrolle auch darüber haben und weil eben diese Temperaturabhängigkeit ein Problem ist, das wir nicht anders lösen können. Naja, also richtig einfach alles selber, alles selber reingehackt. Custom, custom uh, Hardware System hier. Soweit so es geht, genau. Und wir können natürlich auch auf verschiedene äh, Anforderungen reagieren. Manche haben eben so Stöcke, wie wir sie gerade vorhin in dem Bild gesehen haben, die eben eher nach oben wachsen. Und äh, da eben eine, ja, eine Plattform brauchen von vielleicht 40 mal 50 cm. Es gibt aber eben auch andere Beutenformen, Lagerbeuten heißen die dann die gehen eben in die Länge. Und da brauchen wir dann anderen, einen anderen Aufbau. Da haben wir auch Systeme zum Beispiel mit Zwei-Wägezellen, da ist man dann eben flexibel. Wir haben auch schon Systeme gehabt mit drei- und vier-Wägezellen. Es gab ein cooles Projekt im Haus der Statistik am Alexanderplatz in Berlin. Da haben wir aus alten Fenstern Beuten gebaut und da haben normale Wagen einfach gar nicht drunter gepasst. Da mussten wir eben auch sowas machen. Und auch das geht. Also man ist relativ flexibel. Dann eben zu lösen. Cool. Ich habe eine Frage aus dem Chat. Und zwar, wie und wo werden denn die Daten gesammelt? Das, also ähm, Chat-Zuschauer, zuschauerin interessiert sich für das Backend mhm. ja? so ein bisschen. Also, wie sieht das aus? Wir haben verschiedene Backends, muss ich dazu sagen. Also auf der einen Seite gibt es eben dieses Backend bei HiveEyes. Also das ist eine Influx-Datenbank und da hängt eine Grafana-Installation dran, also eine Software zur Datenvisualisierung. Man ist da sehr flexibel, was man da irgendwie alles machen kann. Und vielleicht kann ich gerade mal kurz noch was zeigen dazu, wenn die Zeit reicht. Ja, haben wir gerne noch. Moment, dann sieht man nämlich auch mal das. Das hier ist zum Beispiel so eine Grafana-Datenvisualisierung. Also man sieht eben hier, äh, was auf und ab geht, diese grünen Zacken. Das ist eben das Gewicht, Zunahmen eben am Tag, aber auch wieder die Abnahmen. Man sieht eben dann auch äh, Tageszunahmen, diese lila Geschichten oder eben auch so eine, so eine Ampel hier ähm, mit äh, den Zu- oder Abnahmen in dem ausgewählten Zeitraum. Also äh, da kann man eben dann auch... Ähm, ja, das anzeigen lassen. Das ist eben eine, eine ähnliche Darstellung, ein bisschen größer. Übrigens ein Volk, das es leider nicht geschafft hat, das eben dann äh, mit im Herbst Gewicht verliert. Und auch da sieht man dann eben, hallo, hier stimmt irgendwas nicht mit dem Volk. Ja. und Da haben die Imker allerdings nicht eingegriffen. Also das ist äh, zwar schön zum Demonstrieren, aber ein bisschen traurig. Genau, das war es eigentlich schon. Dazu zu dem Backend. Also wie gesagt, eine äh, grafana institution und eine Influx-Datenbank. Und äh, bei äh, anderen Projekt, bei BioServer ist es eben so, dass die Daten auf dem Uniserver liegen, weil wir dann eben mit R auch Geschichten auswerten wollen und äh, die da eben brauchen. Und das ist äh, die BEEP-App äh, heißt es dann, stockkarten app Das ist von holländischen Kollegen entwickelt worden, ist auch Open Source. Und äh, ich glaube, es hängt mir in der sql datenbank hinten dran. Und äh, da gibt es eben auch noch diese elektronische Stockkarte, wo dann die Impfer eben pflegen können. Hallo, die Königin ist da, äh, die Drohnen sind nicht mehr da, äh, der Platz reicht noch oder reicht nicht und so weiter. Ja, super nice. Super nice. Da gibt es ja einiges, äh, einiges zu tun und auch einiges an total spannenden Daten, wo man sich da super, super gut reinnörden kann. Ja. Hm. Ich habe jetzt noch eine Frage an den Chat und zwar habt ihr noch Fragen. Wir können dem Clemens noch gut die eine oder andere Frage stellen. Ja? In, mm -hmm, mm -hmm. Perfekt, kommt sofort die Frage. Und zwar Clemens, wie ist es denn, wenn man jetzt selber als Imker oder Imkerin starten möchte und sich da irgendwie selbst einlesen kann? Wo fängt man denn? Wie fängt man denn am besten an? How to Imker? Okay. Ja, gibt es da Chat, gibt es Treffen? Wie kann, man, wie kann man Imkerin werden hier? Also das Wichtigste ist, sich nicht verrückt machen lassen. Es gibt so einen Spruch, der heißt, zwei Imker oder Imkerinnen, drei Meinungen. Also jeder Imker hat da irgendwie seine Wahrheit gepachtet und ist da manchmal auch sehr dezidiert darauf, die zu verteidigen. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, also es war vielleicht auch bei den älteren Imkerinnen und Imker so. Aber es gibt da immer viele Ansichten. Also es ist halt eine Wissenschaft für sich und es gibt viele, viele, viele Bereiche, in die man sich da einlesen und einarbeiten kann. Die Bienen, die Biologie der Bienen, was mache ich mit Wachs, mit Honig, Beutenbau und so weiter, bis halt hin vielleicht zu der Elektronik. Also was immer ganz gut ist, sich irgendjemand zu suchen, der auch Bienen hat in der näheren Umgebung. Da irgendwie dem oder der mal unter, über die Schulter zu, zu, zu gucken. Also es kann natürlich auch vielleicht mal frustrierend sein, wenn der Imker dann eben meint oder die Imkerin, äh, ich müsste jetzt auf jeden Fall das so und so machen und der äh, Imker-Nachwuchs dann äh, meint, das ist anders. Also da sich auch nicht verrückt machen lassen. Wie gesagt, es gibt verschiedene äh, Ansichten und verschiedene Wege, die dann irgendwie nach Rom oder zu den Bienen führen. Und äh, ist auch Sachen, klar. Also äh, bleibt aber da nicht stehen. Also es ist immer gut, äh, äh, die Theorie zu wissen ja. und äh da Bescheid zu wissen, auch an die Bienenbiologie. Also es geht nicht nur, wie man das Volk behandelt, sondern man mhm. hat auch vieles, wenn man eben weiß, wie funktioniert das mit den Bienen und der Fortpflanzung und äh, was machen die überhaupt mit dem Honig und warum funktioniert das zum Beispiel eben nicht, im August, September noch Königin zu ziehen. Manche meinen, es muss gehen, aber wenn man sich so mit der Biologie ein bisschen auseinandersetzt und weiß, wie so ein Volk tickt und wie der Jahresverlauf wichtig ist, dann äh, hat man da auch sehr schnell das Gefühl dafür, was eben geht und nicht. Also, also so lesen, aber eben auch äh, irgendjemanden über die Schulter gucken. Da merkt man, ja. man glaube ich, auch relativ schnell, ob das für einen was, für einen was ist und. Äh, ist aber auch gefährlich, das Ganze, weil man kommt nicht mehr davon los. Also wenn du mal mit dem kann anfängst, dann ist es, <lacht> dann bleibt man meistens eben auch dabei. Weil es einfach eine faszinierende Sache ist. Und äh, ja, ich mache das jetzt um die 30 Jahre schon und es ist kein Jahr wie, der, wie das andere. Das ist halt das Spannende auch irgendwie bei den Bienen, dass so viele Einflussfaktoren und alles, was irgendwann schon mal funktioniert hat, muss im neuen Jahr nicht funktionieren. Es ist manchmal frustrierend, also, auch, aber äh, auch spannend. Also du empfiehlst so sich richtig rein zu Norden in die, in die Bienenbiologie und so weiter und wenn man jetzt aber eher so ein bisschen an dem Open Source und dem technischen Teil interessiert ist und sich da irgendwie denkt, ja cool, da möchte ich vielleicht irgendwie mal bei Imkerinnen in der Nähe vorbeischauen, aber ich würde vielleicht auch gleich gerne dort mit, einer, äh, mit einem kleinen Kit anrollen ja, und denen dann sagen, hey, hier hätte ich was für euch. Wie kann man denn, wie kann man denn da starten? Also zu dem Kit und äh, zur zu Hardware und Software, am besten bei uns wirklich anmelden ähm, im Forum und äh, dann könnt ihr euch da schon mal Informationen holen. Auf äh, hiveice.org. Richtig, danke für den Werbeeinblender. <lacht> und es gibt natürlich auch noch andere Communities, Blogger, die machen das eben auch zum Beispiel, haben auch ein schönes Kit im Angebot. Und äh, da könnt ihr euch mal ein bisschen schlau machen und Imker findet ihr dann am besten über die Imkervereine. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Imkervereine, wie gesagt, sind unterschiedlich strukturiert, ähm, aber gerade in den Städten sind auch viele, viele junge Leute dabei und äh, spannende Leute auch, die sich halt interessieren, sowohl für die Bienen als auch vielleicht für die Technik und äh, ja, da mit denen Kontakt aufnehmen. Cool, danke dir. Die Chat-Fragen äh, buzzen da jetzt so dahin. Sorry. Äh, und zwar, wenn du, ähm, und so ist, wenn du sonst zu Spitzenzeiten alle zehn Tage inspizieren musstest, also somit ohne, äh, ohne Sensoren, ja. wie oft machst du das dann mit der äh, Computerüberwachung, also mit, der, mit dem Sensor? Ja? Wenn du den Sensor hast, schaust du da trotzdem nochmal rein? Momentan schon, weil wir natürlich diese, diese Logik und diese Algorithmen, die wir uns mal wünschen, vielleicht für in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch nicht haben. Also wir, das ist ja auch der, die Idee von diesem bio observer projekt dass wir das quasi validieren. Also dass wir erstmal die Sensordaten haben und daran dann eben auch mit einer AI oder KI dann eben eine Auswertung haben und sagen, okay, das Volk ist okay. Aber es gibt eben so, so Grundwerte, sage ich jetzt mal. Wenn die Temperatur eben stimmt in einem Volk, diese 35 Grad, dann ist schon viel gewonnen. Also dann ist es Volk normalerweise zumindest nicht weisellos. Wie wir aber auch gesehen haben in dieser anderen Grafik, das geht halt noch 21 Tage so weiter. Also es schwankt dann vielleicht, wenn man das nicht so genau auf dem Schirm hat. Das waren jetzt auch super Daten, die wir da hatten, muss ich auch dazu sagen. Dann kann sich natürlich sowas verzögern. Aber ich glaube, mit Temperatur und Gewicht kann man das schon äh, relativ reduzieren, dass man vielleicht sagt, okay, man guckt eben nur noch einmal im Monat rein oder noch weniger, äh, je nachdem, äh, welche Jahreszeit natürlich auch ist. Also in so einer Entwicklungszeit, da äh, ist es natürlich auch schwierig, äh, das immer so vorherzusehen und äh, mit dem Wetter dazu äh, kann man dann eben, hat man noch mehr Variablen, die dann eben das Ganze beeinflussen. Aber wenn man eben weiß, okay, in so ein Volk, in so ein Magazin passen vielleicht äh, 20, 25 Kilo Honig rein und dann hat das eben vielleicht schon mal 10, 15 zugenommen, dann kann ich eben allein aufgrund der Stockdaten schon sagen, jetzt kommt der nächste Honigraum drauf. Und äh, dann kann ich eben auch mit der Stockwaage sagen, wenn es keine Zunahmen mehr gibt, ja, jetzt gibt es nichts mehr, jetzt ist der Honig drin und ich muss dann eben ein bisschen warten, bis die den runtertrocknen, da nehme ich dann meistens eben schon, wie man es aus der Langnese-Werbung sieht, diesen Refraktometer, also wo man dann ein bisschen Honig drauf macht und äh, guckt, wie viel äh, Wasser der tatsächlich hat. Aber ich kann es eben auch schon abschätzen durch das Ende der Tracht. Wenn ich nach der Trachtende dann eben noch mal ein paar Tage warte, kann ich meistens auch ganz gut sagen, der ist trocken genug zum Schneiden. Ja, spannend. Mm, mm, mm, mm. Da bei dieser... Aber diesen ganzen Gedanken an Honig werde ich dann auch schon bald so ein bisschen äh, hungrig <lacht> auf das Abendessen. <lacht> Jetzt sind im Chat ähm, auch keine Fragen mehr. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Clemens, und zwar, was ist denn dein Lieblingshonig? Ja? Linde, auf jeden Fall Lindenhonig. Also das ist so ein cooler Honig. Äh, Gibt es natürlich in Berlin, das ist der typische Berliner Honig. Und äh, es ist ganz faszinierend, wenn man das Glas aufmacht und die Nase erstmal reinsteckt mal so eine Zitrusnote in, in, in der Nase. Also es riecht wirklich wie so äh, orange Zitrone irgendwie. Und äh, dann muss man natürlich auch erstmal essen. Und dann äh, ist das wirklich ein, ein ganz toller Honig. Mm, super köstlich. Das werde ich mir dann, glaube ich, auch äh, bald mal gönnen. Und da ist ja jetzt auch da, also jetzt die Lindensaison. Die genau, ist jetzt zu Ende. Also wenn ihr jetzt zum Imker geht, jetzt, jetzt, jetzt, heute, <lacht> dann fragt mal. Also es kann natürlich sein, dass es noch nicht geschleudert ist. Also hier ist, riecht man es ja auch immer noch so ein bisschen zumindest äh, draußen, dass noch ein paar Linden blühen. Also wie gesagt, der hat relativ viel Wasser noch der Honig und muss erst mal runtergetrocknet werden. Also vielleicht ist der Imker auch noch nicht am Schleudern. Aber die nächsten Wochen, wenn er irgendwie beim Imker mal vorbeiguckt und ihr wisst, da gibt es Linden in der Nähe, dann fragt Perfekt. Da haben wir ja gleich schon mal einen Auftrag. Und ich darf auch noch mal ein, ähm, ein Lob hier vom Chat äh, weitergeben. Herzlichen Dank, äh, der liebe Hannes aus dem Chat sagt, danke an Sonja und Clemens, dass es sehr interessant war. Und äh, er ist ja immer nur bei kommerziellen Anbietern, B-Watch etc. reingeschaut hat und dass der Hive alles deutlich besser aussieht. Danke für das feine Feedback. Da freuen wir danke. uns natürlich auch. <lacht> danke. Lieber Clemens, ich sage dir herzlichen Dank. Dass du, dass du bei uns heute bei dem Community Talk dabei warst. Ja, Sehr gerne. Richtig gut. Wir können ja noch ewig weiter quatschen, aber wir müssen jetzt dann auch mal schnell den Honig, den Honig akquirieren gehen. Ja, jetzt schnell auch zum Imker. Ja? Und liebe Community, liebe Chat, euch sage ich auch ganz herzlich, herzlichen Dank fürs Einschalten heute bei unserem Community Talk Nummer 5. Wenn ihr in genau drei Wochen wieder einschaltet. Dann gibt es den nächsten Community Talk und zwar widmet sich der auch wieder einem ganz, äh, einem ganz köstlichen Thema. Und zwar gibt es da äh, nichts zu, zu essen und zu riechen, sondern es gibt was zu hören und dann auch zu sehen. Denn bei dem Community Talk, da schaue ich nochmal kurz, wie der tatsächlich genau heißt. Community Talk am 11. August, wieder um 17 Uhr. Das Thema lautet dann Beethoven Recomposed, ein audiovisuelles Konzert für Menschen mit oder ohne Höreinschränkung. Und da wird dann Johannes für uns äh, beim Community Talk dabei sein, von Schnelle, bunte Bilder. Das ist äh, ein Software-Team, das Visuals mit äh, dem Software-Toolkit V4 programmiert hat. Und da hört man... Da kann man Musik sehen, also da werden 27 Instrumente aus einem Orchester übersetzt in unterschiedliche Animationen, in unterschiedlichen Farben. Ja. Die Bienen hätten ja ja noch einen Vorteil, die könnten noch eine Farbe mehr sehen als wir. Greg Clemens? Genau, die können im ultravioletten Bereich sehen, dafür sehen sie aber unser schönes Rot nicht so, das ist eher schwarz. Das ja, stimmt, Na, wenn, wenn die Bienen beim nächsten Community Talk einschalten und zuschauen, dann haben wir da auch noch mal äh, ne. Ja, jetzt... Okay, ich glaube, es ist fertig. Dieser Community-Talk für heute. Vielen Dank. Ich sage herzlichen Dank an euch, liebe Zuschauer, lieber Chat, lieber Clemens. Ähm, bis bald. Tschüss. Ciao, vielen Dank.